Sie wollen ein individuelles Ökostrom- oder Ökogasprodukt für Ihr Stadtwerk? Sie möchten regionale Projekte unterstützen, wie die Waldaufforstung oder den Ausbau erneuerbarer Energien in Ihrer Region? Immer mehr Stadtwerke bieten entsprechende Produkte für Ihre Kundinnen an. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Seit mehr als 20 Jahren bieten wir von der ASEF Zertifizierungen für Ökostrom und Ökogas für Stadtwerke an. Für individuelle Lösungen gibt es die ASIF-Testierung ganz auf Ihr Stadtwerk zugeschnitten. Wie das funktioniert, ist leicht erklärt. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihr individuelles Strom- und Gasprodukt und erarbeiten einen Kriterienkatalog für die Testierung. Wir beraten Sie zudem gerne bei der Positionierung und Kommunikation, stellen Ihnen Marketing- und Vertriebsunterlagen zur Verfügung und übergeben Ihnen ein vertriebsfertiges Produkt Dabei profitieren Sie von unseren vielfältigen Erfahrungen, die wir bei der Umsetzung für andere Stadtwerke sammeln konnten. Auf Wunsch wickeln wir für Sie auch eine zusätzliche Zertifizierung durch den TÜV ab. Teilen Sie uns Ihre Ideen mit und wir begleiten Sie bei der erfolgreichen Einführung. Eine entsprechende ASAC-Testierung lässt sich im Übrigen für weitere Produkte und Dienstleistungen erstellen. Sprechen Sie uns an und wir schaffen eine maßgeschneiderte Lösung für Sie. So individuell wie Ihr Stadtwerk.